Hey zusammen, ich bin der Stefan, das ist der Tim und das ist der Loris. Wir sind alle Metallbaulehrerin bei der Ernst beber AG in Wetzigke. Wir werden euch jetzt zeigen, warum das euer neuer Traumjob ist und deswegen nehmen wir euch gerade kurz mit. Ich mache die Lehre wie weil mir das Umfeld sehr gefällt und wir eine sehr große Firma sind und trotzdem sehr familiär miteinander umgehen. Ich habe mich für die Ernst Weber AG entschieden, weil mir der Teamzusammenhalt schon immer sehr gut gefallen hat. Ich habe es mit allen Mitarbeitern in der Firma sehr gut. Mein persönliches Highlight war, wo ich mit einer grossen Maschine Blech pressen konnte und am Schluss das ganze Teile sehr gut zusammenpasst hatte. Ich empfinde die Ernst Weber AG als zuverlässig, lehrreich und nachhaltig. Als ich da gekommen bin, bin ich eigentlich sehr positiv aufgenommen worden. Ich habe mich direkt mit paar Mitarbeitern sehr gut anfreunden und es hat immer schon ein sehr positives Klima gepasst in diesem Betrieb. Ich finde es gut, dass ich am Morgen einen kurzen Arbeitsweg habe, weil ich gute ÖV-Verbindungen habe und dass ich im Team sehr viele Ansprechpersonen habe. Der Zusammenhalt bei uns finde ich sehr gross. Wir sind auch bis 9 Uhr oft zusammen und uns gegenseitig unterstützen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, was du bei uns gesehen hast und Lust hast, diesen Beruf kennenzulernen oder sogar lernen, dann bewirb dich jetzt bei uns in Wetziger bei der ernst Weber AG für Schnupperlehrer.